Das Wort bekommt Herr de Vries. Ja, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Herr Tschech, ähm, wie, Sie, wie die Tendenz war, mit diesem Antrag umzugehen, war mir ja durchaus bekannt. Wo sitzen Sie denn da hinten? Aber ich muss sagen, Ihr Vortrag hat mich doch, ehrlich gesagt, erschrocken. Ich habe ja gesagt, ich fände es gut, wenn wir wenn wir dieses Thema Hand in Hand angehen würden und bildlich gesprochen, muss ich wirklich sagen, dass Sie mit Ihren Äußerungen diesen Handschlag wirklich ausgeschlagen haben. Und, und Ihr Vortrag war eigentlich von keiner Sachkenntnis getrübt und die Art und Weise, wie Sie eigentlich mit diesem Anliegen umgehen, das wir hier formuliert haben, finde ich doch Erschreckend, ich, wenn ich mich recht entsinne und wenn ich aufgepasst habe, ist in Ihrem Beitrag nicht einmal das Wort behinderte Menschen vorgekommen. Und das bei so einem Thema, was eigentlich Sie als Sozialdemokrat wirklich was angehen sollte, mich wundert auch, dass ich hier bei Ihnen in den Reihen der Unmut nicht rede bei solchen Äußerungen. Bei also mir ist es ernsthaft ein Rätsel, wie man so lapidar mit dem Anliegen, umgehen kann. Und ich erwarte eigentlich auch, dass der Senator Scheele diese Äußerung hier nicht so kommentarlos hinnimmt und stehen lässt, sondern dass er sich dazu auch noch nochmal äußert. Denn Herr Scheele, es ist ja durchaus so, dass hier auch schon Gespräche geführt worden sind mit dem Lea hierüber. Und soweit ich weiß, es auch ein gewisses Verständnis für diese Problematik gibt in ihrer Behörde. Und das steht in völligem Widerspruch zu dem, was hier in der durch die SPD-Fraktion geäußert wurde. Und, und zu guter Letzt, ähm, Sie haben sich ja auch gerne damit geschmückt im Wahlkampf und danach, dass Sie mit dem Lehrer eine Vereinbarung getroffen haben und sich verständigt haben. Da wurde ja keine Gelegenheit ausgelassen, dies hier zu erwähnen. Und ich will noch mal sagen, was Frau Blümicke schon gesagt hat. Das ist eine Initiative, die der Lea uns dargebracht hat. Eine Lücke, die vorher gar nicht aufgefallen ist. Insofern geht auch der Vorwurf ins Leere, das hätten wir lange in der Vergangenheit machen können. Mal davon abgesehen, dass es eine Plattitüde ist und dass Sie die nach zweieinhalb Jahren Regierung auch mal sein lassen sollten. Aber die Art und Weise, wie Sie damit umgehen, wird dem Thema nicht gerecht und ist letztendlich auch eine Front gegen den Lea an dieser Stelle. Und ich finde, das sollten Sie so nicht stehen lassen.